Hoho, guten Abend. Was man also findet, also dieser Satz zu Risiken und Nebenwirkungen und so weiter, der kam uns ja jetzt öfter zu Ohren wegen des Gendern und so weiter und so fort und äh, das ist verboten. Ich meine nicht, dass Gendern ist ja leider nicht verboten, aber äh, unseren geliebten Herrn Minister in den Dreck zu ziehen. Und zwar habe ich im Netz doch tatsächlich dieses Bild gefunden äh, mit diesen beiden Ministern hier und eine wütende Menge rennt hinterher und das Schlimme ist, Dahinter steht, die Zeit wird kommen. Das ist doch wirklich der Hammer. Aber ich habe noch eine Abwandlung gefunden und zwar mit dem Kopf des Herrn Ministers und unten drunter steht, zu Risiken und Nebenwirkungen fressen Sie die Packungsbeilage und schlagen Sie Ihren Arzt und Apotheker. Puh, das soll doch wirklich zu denken geben, wenn man schon solche Witze äh, über unsere Politiker gemacht, was das für Qualitätsmenschen äh, sind. Also Sowas ist verboten, das darf man nicht, das sage ich hier ausdrücklich und äh, da muss man sich dann auch von distanzieren. Ne? Also so, so geht es hier wirklich nicht. Ich sage das auch deswegen, weil ja hier auch Schüler mitgucken. Ne? Sowas darf man also nicht tun. Gut, dann sehr geehrte Damen und Herren, erwerbt Wissen, dann wissen Sie dieses Video und äh, den Inhalt auch entsprechend einzuordnen. Ach so, übrigens, das war kein Nachtrag zum Buch, das war auch nicht von ChatGPT. Darüber haben wir ein extra Video gemacht. Einfach auf dem Kanal suchen. Also ne, darum geht es hier nicht. Trotzdem erwerben Sie Wissen und machen Sie das auch und machen Sie es gut. Na dann, alles Gute bis zum nächsten Video.